Herzlich willkommen im Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge mit dem Titel Projekte abbrechen. Wer macht denn sowas? Nun, hoffentlich haben sie das schon mal gemacht, denn es gibt ja Projekte, die sollten sie wirklich abbrechen. So Zombie-Projekte, so Untote. Nicht ganz tot, weil nicht abgeschlossen, aber auch nicht mehr lebendig. So Projekte, die schon alle Ressourcen abgezogen gekriegt haben, die vielleicht ihr Budget ausgegeben haben, aber jetzt hier noch nicht erreicht haben. Projekte, die dauernd runter priorisiert werden, weil wir jetzt an anderen Sachen arbeiten. Aktuelleren Sachen, wichtigeren Sachen, wirtschaftlicheren Sachen. Aber keiner hat den Mut, diese Zombies auch wirklich mal umzubringen. Haben Sie so Zombie-Projekte bei Ihnen? Bringen Sie Ihre Zombies um. Beenden Sie diese Projekte. Nicht abschließen. Beenden. Abbrechen. Raus. Von der Projektliste runter. Ressourcen gestrichen. Alles weg. Das Projekt ist zu Ende. Weil, sagen wir mal ehrlich, Sie arbeiten eh nicht mehr dran. Also, lassen Sie die Untoten sterben und ruhen. Andere Projekte sollten Sie vielleicht auch umbringen. Wie ist es denn mit Projekten, die Ihre Wirtschaftlichkeit nicht mehr haben? Wo der Controller sagt, also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das Projekt so nie gestartet. Weil mit dem, was Sie jetzt wissen, ist auf einmal die Projektwirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Woran kann das liegen? Nun, der Markt kann sich ein bisschen weiterentwickelt haben oder Sales hat jetzt auf einmal kalte Füße, weil es konkreter wird und hat die prognostizierten Verkaufszahlen etwas runterkorrigiert. Oder die Technik sagt, ach, ist ein bisschen aufwendiger. Physik knacken, kostet halt ein bisschen mehr. Oder einfach die Zeitschiene gerät ins Rutschen, weil sie das Projekt schön alleine für sich geplant haben aber es jetzt in der Ressourcenkonkurrenz mit anderen Projekten steht. Und nicht immer alle Ressourcen dann verfügbar sind, wenn Sie sie brauchen. Das kostet Zeit. Also ein Projekt, das einfach seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr hat. Wenn Sie das mit einer klassischen Wirtschaftlichkeitsrechnung machen, dann gucken Sie sich an, wie ist denn die Investition über der Zeit? Wie geben Sie das Geld über der Zeit aus? Wann haben Sie denn einen Mittelrückfluss aus verkauften Produkten? Und das tragen Sie schön über die Jahre auf und dann nehmen Sie die Gegenwartswertmethode und bewerten diese Gelder. Normalerweise haben Sie einen Cut-Off und schneiden die Betrachtung nach acht Jahren oder zehn Jahren oder was auch immer in Ihrer Branche üblich ist oder für Sie üblich ist ab. Und wenn Sie sowas machen, dann passieren lustige Sachen. Dann kann es sein, dass Ihr Projekt 20% teurer wird. Und auf einmal ist die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. So, sie sind 85% fertig, mittlerweile 20% teurer und der Controller kommt an und sagt, das Projekt lohnt sich nicht mehr. Oder Sales sagt, wir werden wahrscheinlich 15% weniger Produkte verkaufen, weil jetzt, während wir entwickelt haben, die Konkurrenz ein neues Produkt auf den Markt geschmissen hat, was dafür sorgt, dass wir nicht mehr den Markt haben, an den wir geglaubt haben. Und der Controller sagt, das Projekt ist nicht mehr wirtschaftlich. Aber was sagt Ihnen der Controller da eigentlich? Was macht der Controller da mit Ihnen? Der Controller macht eine ganz spannende Sache mit Ihnen. Der Controller guckt sich die Projektergebnisrechnung an, über den gesamten Projektzeitlauf, und stellt sich an den Anfang des Zeitstrahls und guckt nach vorne. Der Controller guckt, was passiert, wenn wir zwei Jahre zurückgehen, und mit dem Wissen, was wir heute haben, und mit den Zahlen, die wir heute kennen, das Projekt nochmal durchrechnen. Und dann sagt er, dieses Projekt ist nicht wirtschaftlich, das würden wir so nicht starten, deswegen müssen wir es jetzt einstellen. Und das Lustige ist, er hat dabei keinen Rechenfehler gemacht. Und trotzdem ist das ein unheimlich schlechter Rat. Warum eigentlich? Ich habe in meiner Zeit ein paar Projekte erlebt, die aufgrund solcher Betrachtung eingestellt wurden. Und jedes Mal hat mich das schier wahnsinnig gemacht. Und ich halte es für normal, dass Leute Projekte aus genau diesem Grund einstellen. Weil in der Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung jemand sagt, das Projekt ist nicht wirtschaftlich und wir sollten das nicht machen. Ich halte das für normal, aber ich halte es nicht für richtig. Ich halte es für weit verbreitet. Das ist alles. Ein Projekt abzubrechen, ein Projekt einzustellen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung zwischen verschiedenen Alternativen. Und die Alternativen, die sie haben, ist... Sie machen das Projekt weiter und führen es zum Ende und haben den Nutzen aus dem Projekt. Das ist das, was aus der Projektwirtschaftlichkeitsrechnung rauskommt. Oder Sie stellen das Projekt ein. Sie haben eine Menge Geld für das Projekt ausgegeben, aber Sie haben null Nutzen. Eine Option, die Sie nicht haben und über die Sie nicht entscheiden können, ist, wir gehen zurück an den Anfang, wir steigen in die Zeitmaschine, fahren zurück auf den Projektanfang und sagen, Nee, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, machen wir das Projekt nicht. Was ist der Unterschied? Nun, der Unterschied ist, Sie haben zum Zeitpunkt jetzt eine Menge Geld ausgegeben. Dieses Geld ist weg. Und die einzige Entscheidung, die Sie fällen können, ist eine Entscheidung über das zukünftige Geld, was Sie noch ausgeben wollen für das Projekt. Was Sie aber nicht entscheiden können, ist, ob Sie das Geld, was Sie in das Projekt reingesteckt haben, wiederkriegen oder nicht. Ob Sie die Ressourcen, die Sie in das Projekt reingesteckt haben, wiederkriegen oder nicht. Dieses Geld ist weg. Die Betriebswirtschaft hat dafür einen Namen, Sunk Cost, versunkene Kosten. Und die gehören nicht in eine Entscheidung, weil sie an den Sunk Cost nichts mehr ändern können. Und trotzdem rechnen viele Leute mit dem Excel-Sheet, was sie am Projektanfang mal angelegt haben und verschieben da dann ein bisschen die Zahlen drin. Es wird ein bisschen teurer, es wird ein bisschen später, es wird ein bisschen weniger verkauft. Das ist so schön, wenn Sie dieses Excel-Sheet nehmen und einfach ein bisschen an den Zahlen drehen und schon haben Sie eine neue Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine neue Aussage, eine neue Entscheidungsvorlage. Oder eben auch nicht, weil das ist nicht die Entscheidung, die Sie fällen können. Die Entscheidung, die Sie fällen können, ist nicht über das Geld, was Sie schon ausgegeben haben. Die Entscheidung, die Sie fällen können, betrifft nur die Gelder und Ressourcen, die Sie noch ausgeben können. Und hier kommen wir an den Kernpunkt der Episode. Diese Projekte sollten Sie meiner Meinung nach nicht Abbrechen. Zumindest nicht auf der Entscheidungsgrundlage, über die ich jetzt gerade geredet habe, sondern aufgrund einer anderen Entscheidungsgrundlage, nämlich einer Entscheidungsgrundlage, die die sunkosten, die, die versunkenen Kosten wirklich als Teil der Vergangenheit ansieht und nicht mit in die Betrachtung einbezieht und nur nach vorne guckt. Und dann passiert etwas sehr Spannendes. Wenn Sie ein Projekt haben, das zu 85% fertig ist und ich sage hier nicht 85% der Zeit verbraucht hat, 85% der Gelder verbraucht hat oder was auch immer, sondern zu 85% fertig ist und wo Sie noch 15% leisten müssen, dann haben Sie ein Projekt, wo Sie nur noch 15% von dem Aufwand haben, den Sie ursprünglich angenommen haben, um den ganzen Nutzen einzufahren. Denn der Nutzen wird erst dann kommen, wenn das Projekt fertig ist. Nicht, wenn Sie teilfertig sind, sondern erst, wenn das Projekt ganz fertig ist, können Sie anfangen, das Produkt in den Markt zu bringen und zu verkaufen und den Nutzen einzufahren. Und das ist eine spannende Überlegung, weil 15% von den Kosten gegenüber dem vollen Nutzen ist auf einmal ein hochgradig wertvolles Projekt. Auch wenn Sie für Ihren Bearbeitungsstand 85% fertig, 120% der Kosten ausgegeben haben und das Projekt eigentlich in seiner Gänze nicht wirtschaftlich ist. Die Entscheidung, die Sie jetzt fällen können, ist, gebe ich nochmal 15% aus, um 100% des Nutzens zu kriegen. Dieses Projekt ist sechsmal besser als Ihre ursprüngliche Projektskizze, als Ihre ursprüngliche Projektergebnisrechnung, als Ihre ursprüngliche Annahme. Und das ist ein Projekt, das wollen Sie einstellen? Weil Sie in der Vergangenheit zu viel Geld ausgegeben haben? Was Sie mit dieser Entscheidung nicht zurückkriegen? Ich hoffe, jedem Zuhörer wird klar, warum ich damals schier wahnsinnig geworden bin, als diese Projekte eingestellt wurden. Ich konnte nicht glauben, dass jemand so rechnet. Ich konnte nicht glauben, dass jemand diese rückwärtsgewandte Sicht mit seiner virtuellen Zeitmaschine benutzt, um Projekte einzustellen. Das passt nicht, geht nicht. Also für mich nicht. Und ich hoffe, auch Sie nehmen das hier aus dieser Episode mit, dass es einfach nicht geht. Das heißt, wenn Sie die Frage stellen, machen wir ein Projekt weiter oder nicht? Dann schauen Sie nur nach vorne. Schauen Sie nur auf die Ressourcen, die Sie noch in das Projekt einbringen müssen. Schauen Sie nur auf die Gelder, die Sie noch für das Projekt brauchen. Und schauen Sie auf den gesamten Nutzen, der sich ergibt. Und dann passiert etwas sehr Spannendes. Dann ist es nämlich so, dass die Projekte, die bei Ihnen am weitesten sind, auch häufig die attraktivsten Projekte sind. Weil wenn man sich das mal anguckt, wie die Wirtschaftlichkeitsberechnung von verschiedenen Produktentwicklungsprojekten am Anfang ihrer Zeit sind, dann sind sie sich alle in der Wirtschaftlichkeit sehr ähnlich. Und wenn Sie dann so einen Effekt haben, dass Sie 85% des Aufwandes schon hinter sich haben und nur noch 15% Aufwand haben, um 100% Nutzen einfahren zu können, dann ist dieses Projekt auf einmal sechsmal besser als die ursprüngliche Vorlage und damit auch sechsmal besser als ähnliche verwandte Projekte. Das ist eigentlich das Projekt, in das Ihre Ressourcen mit voller Kraft reingehen sollten. Denn es ist auch das Projekt, wo Sie in der kürzesten Zeit Ergebnisse sehen und in der kürzesten Zeit neue Produkte in den Markt bringen können. Und da passieren dann schöne Sachen, wenn Sie zum Beispiel meinem Tipp folgen, klar zu priorisieren, nicht sechs Projekte gleichzeitig zu machen, sondern sechs Projekte mit einer klaren Reihenfolge versehen haben und diese Reihenfolge wirtschaftlich getrieben ist und Sie diese Gedanken von heute aufnehmen, dann werden Sie feststellen, dass die Projekte, die am weitesten gediegen sind, auch die Projekte mit der besten Wirtschaftlichkeit sind und deswegen auch die Projekte sind, die Sie am höchsten priorisieren sollten. Das heißt, wenn Sie tatsächlich das ernst nehmen, dann werden Sie weitestgehend die Reihenfolge Ihrer Projekte einhalten, weil ein Projekt, je weiter es fortschreitet, immer wirtschaftlicher wird, zu Ende geführt zu werden. Statt ein Projekt fortzusetzen oder abzubrechen, haben Sie natürlich noch ein paar andere Optionen. Auch über die möchte ich hier reden. Sie können zum Beispiel den Projektzuschnitt, den Projektauftrag etwas verändern. Nicht selten ist es so, dass in ein laufendes Projekt noch andere Anforderungen nachgekippt werden, weil ja... In den zwei Jahren, seitdem Sie das Projekt angefangen haben, der Markt sich verändert hat zum Beispiel. Dieser Mechanismus sorgt eigentlich nur dafür, dass die Projekte größer und langsamer werden und teurer. Selten kommt jemand auf die Idee und sagt, wir wären besser, wenn wir etwas aus dem ursprünglichen Projektauftrag herausschmeißen würden. Schauen Sie sich doch mal Ihr Projekt an. Können Sie irgendwo noch etwas abtrennen, was unwirtschaftlich ist alleine und was, wenn Sie es von Ihrem Projekt abtrennen, das Projekt besser macht? Oder können Sie Ihr Projekt aufteilen? Gerade diese Aufteildiskussion ist dann spannend, wenn jemand ankommt und sagt, ja, aber in den zwei Jahren, seit wir das Projekt gestartet haben, da haben wir so viel dazugelernt, was der Markt braucht, wir müssen das Projekt ändern. Nein, machen Sie das alte Projekt zu Ende, schneiden Sie es notfalls kurz und klein, so dass es schneller zu Ende geht und machen Sie dann ein zweites Projekt, um auf die aktuellen Marktgegebenheiten zu reagieren. Und schauen Sie sich diese wirtschaftlich an, priorisieren Sie die ganz klar hintereinander. Wenn also nochmal jemand auf Sie zukommt und sagt, wir haben hier ein Projekt, das ist unwirtschaftlich und dieses Projekt sollten wir einstellen. Dann schauen Sie sich mal die Rechengrundlage an. Schauen Sie sich mal an, welche Szenarien da wirklich verglichen werden. Schauen Sie sich mal an, ob Ihr Controller davon ausgeht, dass Sie eine Zeitmaschine haben und das Rad zurückdrehen können und alle Mittel wieder verfügbar machen können oder ob der Controller nach vorne gerichtet gerechnet hat. Und gerade bei den Projekten, die schon sehr weit fortgeschritten sind, zu dem Schluss kommt, ja, die sollten Sie schleunigst beenden, damit Sie endlich 100% des Projektnutzens einfahren können. In diesem Sinne, bringen Sie Ihre Zombies um, aber lassen Sie die Finger weg von den Projekten, die fast fertig sind und schlecht aussehen, wenn sich die Rechthaber in eine Zeitmaschine setzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.